Herzlich willkommen zu Ausnahme und Zustand, dem Live-Format der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in dem wir über Bewegung, Politik und Kultur sprechen. Schön, dass ihr dabei seid mit dieser Ausgabe Was bleibt vom NSU-Komplex? Was bleibt vom NSU-Komplex? Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, Gerade Schwierigkeiten nochmal. Ah, okay. Was bleibt vom NSU-Komplex? Gehen wir in die vierte Staffel. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen dazu mit der Expertin Katharina König Preuß, die ich gleich selbstverständlich auch noch mal näher vorstellen werde, aber vorher möchte ich euch dazu ermutigen mitzumachen, eure Fragen zu stellen. Ihr könnt sie einfach bei Facebook oder YouTube eingeben. Ich kriege sie dann hier rein und kann sie direkt weiterleiten an Katharina. Einige bezeichnen sie als wandelndes Nazi-Lexikon. Von sich selbst sagt sie, sie habe eine Macke mit Nazis. Katharina könig preuß war als Sozialarbeiterin tätig, bevor sie für die Linke in den Thür Thüringischen Landtag zog, wo sie Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses war. In Jena hat sie schon früh persönlich Erfahrungen mit Nazis gemacht. Sie hat antifaschistische Eltern. Sie und ihre Familie wurden von Nazis bedroht. Sie wurde auch tätlich angegriffen. Inzwischen gilt Katharina als profilierteste Kennerin der rechten Szene in Deutschland, die durch akribische Recherche mit zur Aufklärung des NSU-Komplex beiträgt. Sie sagt, die Morde des NSU hätten verhindert werden können. Herzlich willkommen Katharina, schön, dass du da bist. Hallo und schönen guten Abend und danke, dass ich dabei sein kann. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Unser Gespräch ist aufgeteilt in mehrere Blöcke. Wir wollen eingangs etwas über Katharinas persönlichen Bezug sprechen da wo Katharina aus, äh, aufwuchs, damit sie uns ein bisschen über die Szene erzählen kann, aus der der NSU gewachsen ist. Im zweiten Block sprechen wir über das Netzwerk NSU und seine Aktivitäten, sowie über die Ermittlungen und den Prozess, um dann über Perspektiven zu sprechen. Ihr könnt jederzeit eure Fragen stellen, wir versuchen sie zwischen den Blöcken aufzugreifen. Bevor wir ins Gespräch gehen, würde ich gerne noch mal mir die Zeit nehmen, und an die Opfer erinnern. Enver Şimşek, Abdurahim Özeduru, Suleiman Tashkübru, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yasha, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halid Yozgat, Michel Kiesewetter und Attila Özer. Die bekanntesten Mitglieder des NSU sind wohl Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Das Netzwerk besteht laut ExpertInnen für Rechtsextremismus aus über 100 weiteren Personen. Ralf Wohlleben, der, war zu zehn Jahren Haft verurteilt, wurde, der zwar zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, lebt auf freiem Fuß mit seiner Familie, weil er laut Gericht ja schon in Untersuchungshaft saß, was verrechnet wurde. Carsten Schulze wurde zu einer dreijährigen Jugendhaftstrafe verurteilt. Andre Emminger wurde zwar mit zwei Jahren und ein paar Monaten Haft schuldig gesprochen, aber auch freigelassen, was bei den Nazis im Gerichtssaal für Jubel sorgte. Holger Gerlach, der Ausweispapiere für Chepe Mundlos und Böhnhardt besorgte, bekam drei Jahre. 2014 hat sich der Thüringer Landtag bei den Hinterbliebenen der Opfer des NSU entschuldigt. Thüringen trage eine besondere Schuld und man hätte nach einem Sprengstofffund von 1998 in Jena Hätte man damals richtig gehandelt, wäre der weitere Verlauf des NSU aller Wahrscheinlichkeit nach anders gekommen, sagt die Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses Dorothea Marx. Katharina König-Preuß ist der Ansicht, dass das den Komplex vielleicht nicht so ganz zureichend... Erläutert. Dazu kommen wir aber sicherlich noch mal später. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt Katharina dazu übergehen könnten, wenn du uns so ein bisschen aus Thüringen erzählst, aus Jena erzählst. Du bist dort, du bist in Erfurt geboren, in Jena zur Schule gegangen und aufgewachsen. Kannst du uns schildern, wie das damals war und dann auch noch mal die Umgebung zu schildern, aus der heraus sich der NSU bilden konnte? Mm, um also das Jena der 90er Jahre ist, glaube ich, gar nicht so anders als äh, viele andere, insbesondere ostdeutsche Städte in den 90er Jahren waren. Es gibt ja die Begrifflichkeit äh, der sogenannten Baseballschlägerjahre. Ich habe ähm, jetzt erst am Wochenende eine andere Begrifflichkeit äh, gehört, die ich fast noch treffender finde, nämlich ähm, die äh, die deutschen Jahre, in denen sozusagen sich die Deutschen erhoben haben und ermächtigt haben, die rechtsorientiert waren oder eben auch der extrem rechten Szene angehörten und meinten, ihre Ideologie eben mit Gewalt auch auf die Straße tragen zu können. Die Anfang 90er, würde ich sagen, waren ja fast in Teilen ja, anarchische Zustände, ist zu positiv, ist wahrscheinlich beschrieben, aber es gab sozusagen gar keine Strukturen, die geachtet, respektiert oder anerkannt waren. Also die Polizeibeamten, die noch weniger Monate oder Jahre vorher als Volkspolizei unterwegs waren, die wurden zumindest ähm, in meiner Erinnerung ähm, von weder von Jugendlichen noch von jungen Erwachsenen noch von ähm, den Erwachsenen wirklich ernst genommen, nur weil sie in der Wochenendausbildung plötzlich äh, Demokraten sozusagen wurden. Ähnliches galt auch für andere ähm, Verantwortungsträger der Gesellschaft. Das führt aber auch dazu, dann im Umkehrschluss, ähm, dass sich sozusagen diejenigen, die die die die härteste Gewalt ausgeübt haben, oft auch in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft in Jena durchgesetzt haben. Ähm, die Anfang-, Mitte-90er-Jahre waren von einer krassen Gewalt von Rechts gekennzeichnet. Ähm, das heißt, ich war damals als Jugendliche selber in der JG stadtmitte dem äh, Jugendzentrum der Evangelischen Kirche hier in Jena. Ähm, jeden Dienstag, wir hatten da die äh, Inforunde, mehr oder weniger eine Art Plenum, jeden Dienstag wurde darüber gesprochen, wer von wem, wann, wo in der vergangenen Woche zusammengeschlagen wurde, wer gegebenenfalls nicht da war aufgrund eines entsprechenden äh, Übergriffs, welche Verletzungen es gegeben hat. Und das war schon krass, weil wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe ähm, aus den 90er Jahren keinen Freund, keine Freundin, niemanden, ähm, an den ich mich erinnere, der oder die nicht von rechts äh, angegriffen und verletzt wurde. Das führt natürlich dann auch irgendwann dazu, wäre auch falsch, das zu leugnen, dass wir, und mit wir meine ich jetzt Antifaschistinnen, die versucht haben, in Jena sich dem entgegenzustellen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten uns begonnen haben zu wehren. Da waren, ich sag mal, da bin ich ein paar Leuten, die fünf Jahre, zehn Jahre älter sind als ich, immer noch sehr dankbar, dass es irgendwann gelungen ist, zumindest das Stadtzentrum von Jena weitgehend von rechten Strukturen von Neonazis freizuhalten. Und ja, das ging nicht ohne Gewalt. Das bedeutet, Telefonketten, die aufgebaut waren, um, wenn Neonazis in der Stadt unterwegs waren, möglichst schnell mit möglichst entweder vielen Menschen oder eben auch mit möglichst konsequenten, organisierten Personen die Neonazis aus dem Zentrum wieder zu vertreiben. Ähm, das hat nicht immer funktioniert, aber es hat in der Kontinuität äh, dazu geführt, dass das Stadtzentrum, ja, ich würde schon sagen, ab 95, 96 ungefähr ähm, ein Stadtviertel war, in dem man sich als nicht rechter Mensch, da geht es ja noch gar nicht um äh, links- oder antifaschistisch äh, oder ähnliches, ähm, halbwegs sicher bewegen konnte. Ähm, Neonazis haben, um das mal vielleicht auch so ein bisschen bildlich zu machen, ähm, beispielsweise dienstags immer rund um 22 Uhr, wenn sie wussten, diese Inforunde, dieses Plenum der JG Stadtmitte ist vorbei und dort treffen sich halt die Linken, teils mit Autos bewaffnet, im Umfeld gewartet oder auch an den Straßenbahnhaltestellen, an den Bushaltestellen, wo sie wussten, dass die Leute ähm, 22, 23 Uhr nach Hause kommen, und ähm, haben dann ähm, die Menschen regelrecht gejagt, also mit äh, Baseballschlägern, mit Teleskopschlagstöcken, mit ähm, Verfolgungsjagden mit Auto oder eben auch mit Hinterherrennen. Und da gibt es, ähm, ja, da gibt es schon sehr krasse Gedächtnisprotokolle und krasse Berichte von den Leuten von damals, die zum Teil... Ja, sich über zwei Stunden in irgendwelchen Kellerräumen aufgehalten haben, versucht haben, nicht zu atmen oder möglichst leise zu atmen, weil sie wussten, dass ähm, äh, Personen rund um Wohlleben, rund um Böhnhardt äh, und die anderen Neonazis äh, nach ihnen auf der Suche sind und dass, wenn sie gefunden werden, ähm, das äh, mindestens mit schweren Verletzungen ausgeht. Und diese schweren Verletzungen gab es eben wirklich regelmäßig. Das ist das eine und das zweite Polizei oder auch andere Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, die hätten agieren oder auch reagieren können, haben es einfach nicht gemacht. Also sind ähm, trotzdem sie darauf hingewiesen wurden, ja, haben sie es ignoriert, sind dem Ganzen mit Gleichgültigkeit begegnet oder was äh, fast noch krasser war, ähm, haben sozusagen versucht, denen, die ein Problem mit Rechts angezeigt haben, ähm, Diffamierungskampagnen auszusetzen, ähm, sie mit, äh, ja, mit Kritik zu überziehen, dass man das alles übertreiben würde, dass man doch an den Standortfaktor Jena denken müsse, ähm, dass sozusagen das alles schädlich sei, wenn hier so viel über Rechts und Rassismus und äh, Ähnliches geredet werden würde. Und haben darüber versucht, ähm, der Stadt Jena nach außen ein freundliches Antlitz zu, äh, zu geben. Klar, Hintergrund war, All die ostdeutschen Städte haben in den 90er Jahren um Arbeitsplätze, um die Ansiedlung von Industrie ähm, ja, und ähnlichem mehr gekämpft und jegliche Negativberichterstattung war dafür schädlich. Und so kam es eben dann auch dazu, dass es oftmals keine Berichte gab ähm, in Medien, dass äh, Polizei, aber auch äh, Verantwortungsträger der Stadt das lieber unter den Teppich gekehrt haben, als sich dem zu stellen. Und dass in den Jugendzentren ähm, in Jena ähm, rechte äh, Strukturen mehr oder weniger einen Rückzugsraum bekommen haben und sich dort ähm, unwidersprochen ausbreiten konnten, mit ihren Bands proben konnten, ihre Partys machen konnten, ihre Veranstaltungen durchführen konnten und sogar ähm, im Antlitz von Sozialarbeitern der Stadt Jena äh, den Holocaust leugnen konnten, ohne dass es an irgendeiner Stelle zu irgendeinem Widerspruch gekommen war. Das sind die 90er Jahre, wenn man, ja, ein bisschen kurz zusammengefasst natürlich alles, ähm, was dabei immer ein bisschen wegfällt und ich will es wenigstens in zwei Sätzen versuchen, noch darzustellen, das ist nicht so, dass ähm, in den 90er Jahren alles total daneben war. Also wir hatten auch ähm, wahnsinns, äh, gute Momente, wahnsinnstolle ähm, äh, Formen von, von Zusammenarbeit oder eben auch ähm, ja, diese, diese Freiheit ausprobieren, dadurch, dass diese ganzen staatlichen Strukturen a, noch nicht wirklich existierten oder b, noch nicht ähm, akzeptiert oder respektiert wurden, ähm, haben wir Sachen gemacht, äh, die heute so wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sind. Also eine ähm, Art Küfer, Fokü äh, ähm, auf dem Kreisverkehr mit einem Lagerfeuer Das wäre heute vermutlich undenkbar. Und wir haben das über mehrere Wochen ähm, damals so als äh, junge Pankerinnen ähm, durchgezogen und haben einfach ignoriert, dass man das so eigentlich nicht machen darf und nicht machen sollte. Also ich will damit nur sagen, es war, es war nicht so, dass wir nur kontinuierlich mit rechten Strukturen beschäftigt waren, sondern natürlich haben wir auch Momente gehabt, in denen, ja, in denen es einfach ein tolles, junges Jugendleben war. Und wir gut, glaube ich, auch sehr gut manchmal und manchmal bestimmt auch zu viel über die Stränge geschlagen sind. Schön, dass es diese Seiten auch gab. Wie waren deine persönlichen Berührungspunkte mit dem NSU? Man kannte sich offenbar irgendwie. Na, also das. ich weiß gar nicht mehr, wann das genau losging. Ob das. Ähm, ich glaube, ich bin das erste Mal zusammengeschlagen worden, 92 oder 93. Das war für mich auch so der Punkt, okay, ähm, man muss irgendwie mehr tun als nur für sich und im Kopf dagegen zu sein. Ähm, diejenigen, die mich zusammengeschlagen haben, also zwar eine Frau und zwei äh, Männer, ähm, und die Frau war zumindest die damals äh, eine der besten Freundinnen, wenn nicht sogar die beste Freundin von Beate Zschäpe. Ähm, die, äh, die Konsequenz davon war dann, dass äh, wir begonnen haben, ähm, Namen, Adressen, Autokennzeichen, Bilder und ähnliches mehr zu sammeln, auch ähm, wo, wo halten die sich auf, wo bewegen die sich, woran erkennt man sie. Ähm, das heißt, es gab ähm, für alle, die, ähm, die, in, ja, die im, in, sich als Links identifiziert haben, ähm, gab es sozusagen, ähm, ja Listen klingt hart, aber doch, am Ende waren es Listen, da waren Bilder drauf, unter anderem von Mundlos, von Böhnhardt, von Kapke, von Wohlleben, ähm, von noch so ein paar anderen Neonazis, die im nsu komplex dann auch eine Rolle gespielt haben. Zum Teil standen die Autokennzeichen dabei, das alles natürlich handschriftlich und zusammengeklebt und dann irgendwie schwarz-weiß schlecht kopiert, also 90er Jahre, nicht heute mit der entsprechenden Technik und alles schick layoutet. Ähm, und das diente dazu, dass wenn man nachts unterwegs war, oder abends, dass man sich halt schützen konnte, wenn ein Auto in langsamerem Tempo von hinten kam beispielsweise. Ich ähm, habe selber äh, sowohl Mundlos-Bönert als auch Schäpe ähm, in den 90ern mitbekommen. Ha mitbekommen heißt zum einen ähm, immer dann, wenn Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Frühlingsfest, solche Jahrmärkte ähm, im Stadtzentrum waren, kamen sie in größerer Gruppe ähm, und haben versucht, auf diesen Jahrmärkten ähm, die Hoheit zu übernehmen. Ähm, das bedeutete auch, dass ähm, Menschen mit, äh, mit Migrationsgeschichte, die von Rassismus betroffen sind, ähm, weggejagt wurden, ähm, dass sie verfolgt wurden, weggedrängt wurden und ähm, da haben wir dann irgendwann so eine Aktion Walzertraum dagegen gestartet und sind mit 30, 40 Leuten regelmäßig jeden Abend ähm, auf, die, auf diese Jahrma Jahrmärkte gegangen, um ähm, ja, dieser, dieser Neonazi-Dominanz äh, was entgegenzusetzen. Da, also in dem Kontext äh, erinnere ich mich an, ähm, an das Kerntrio ähm, mit Wohlleben dann logischerweise noch viel mehr, weil ähm, der ja 98 nicht mituntergetaucht ist, sondern dann in Jena nicht nur den Kreisverband der NPD aufgebaut hat, sondern auch diese Verbindung zwischen militanten, freien Kameradschaften ähm, und der NPD hergestellt hat. Das galt ja dann fast schon als Vorzeigeverbindung auch für andere Bundesländer. Also der Thüringer Heimatschutz und die NPD waren ja zeitweise ähm, personenidentisch in Thüringen. Ähm, und Wohlleben hat ja dann in Jena das sogenannte Braune Haus aufgebaut, ähm, was ab September 2002 bis ähm, ja, 2010, meine ich, wurde es baupolizeilich äh, gesperrt, ähm, ja, Anlaufpunkt und Rückzugsort für nicht nur die Thüringer, sondern auch ähm, Neonazi-Strukturen aus anderen Bundesländern war. Und da dann eben, ja, eigentlich war Wohleben und André Kapke, das waren die, die man... Ähm, in Jena und in Thüringen generell als die zwei entscheidenden Führungspersonen in der NPD mit der Verbindung zu den freien Kameradschaften bezeichnen konnte und das bis mindestens 2011, also bis zur Verhaftung von Ralf Wohlleben. War dieses braune Haus und das fehlende zivilgesellschaftliche Engagement, von dem du gerade gesprochen hast, auch mit ein Grund, weshalb das Netzwerk so wachsen konnte? Oder warum konnte das Netzwerk so äh, auf über 100 Leute bis zu 200 Menschen anwachsen? Wie wurde ich rekrutiert? Dir sagen, ich würde ja sagen, das Netzwerk des NSU ist noch größer als ähm, die, die 100 oder auch 200 Personen. Weil zum einen würde ich schon sagen, dass man mehr oder weniger jede, jeden Neonazi, der oder die Teil des Thüringer Heimatschutzes war, mit in das größere Netzwerk des NSU reinrechnen kann. Und dass deswegen, das Kerntrio ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern die Ideologie und die, die Radikalisierung, die findet ja vorher statt und die findet sehr massiv über den Thüringer Heimatschutz statt. Das heißt, allein da haben wir ja schon eine Personenanzahl von ähm, Sicherheitsbehörden äh, schrieben damals 120 Personen. Ich würde sagen knapp 200 in Thüringen, die dem Thüringer Heimatschutz angehörten. Ähm, wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sagt, die nicht nur sagt, sondern das haben wir ja als Thüringer Untersuchungsausschuss auch so festgestellt, dass die entscheidende Unterstützungsstruktur für das Kerntrio im Untergrund ähm, Bladden-Anna war, ähm, dann muss man die Bladden-Anna-Strukturen mit einbeziehen, die ja nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen, also dort, wo sie untergetaucht sind, sehr stark verankert waren. Und auch in Bundesländern, die, in, in denen die Morde passiert sind. Und dann ist man ganz schnell bei einer Anzahl von Personen, die man in ein weiteres Netzwerk des NSU einbeziehen kann, die über, über 300, 400, 500 hinausgeht. Da geht es, also aus meiner Sicht, geht es da ja nicht darum, ähm, jeder einzelnen Person eine juristische Unterstützung nachzuweisen, sondern ähm, ich halte für viel relevanter und viel entscheidender ähm, diese ideologische Unterstützung für die Taten, die ideologische Unterstützung für die Radikalisierung. Ähm, und da eben auch eine gesellschaftliche Aufklärung hinzubekommen über dieses Personenspektrum, das ja bis heute überall in allen Bundesländern verankert und verortet ist und wo bis heute ja es nicht den entsprechenden zivilgesellschaftlichen Widerstand oder überhaupt eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung gibt. Um das mal im Kontext der 90er zu sehen oder auch der frühen 2000er Diejenigen, die gegen rechts auf die Straße gegangen sind, die versucht haben, sich zu wehren, die Demonstrationen organisierten, recherchiert haben und so weiter und so fort, das waren vor allem Antifaschistinnen, ähm, die sogenannte Antifa, ähm, dann ähm, waren es äh, Strukturen der damaligen PDS, ähm, vereinzelte Personen, zumindest in Thüringen, aus Kirche und Gewerkschaften und dann gab es ähm, ja, ein paar, ein paar Politiker der Bündnis 90 Grünen, also in Thüringen ganz konkret eine Politikerin, muss man so sagen, die, ähm, die damit unterstützt haben. Und der Rest ähm, hat sich, wenn es gut ging, nicht dazu verhalten. Allerdings in der Mehrheit der Fälle war es so, dass sie sich dagegen gestellt haben. Das bedeutet, sogar ein sich bis heute als linker Innenminister deklarierender äh, Richard Davies ähm, von der spd ähm, hat sich nicht unterstützend hinter Strukturen gestellt, die gegen Rechts äh, agiert haben und die Demonstrationen organisiert haben, sondern hat die erste Saalfeld-Demonstration ähm, äh, verboten. Ähm, und das, also das ist bis heute so ein mega krasses Ereignis, das glaube ich nur Menschen nachvollziehen können, die damals in Saalfeld waren, also vielleicht ein in einem Satz, es war die erste nach der Wiedervereinigung bundesweit, verboten, bundesweit organisierte und dann verbotene Antifa-Demonstrationen. Und das, ähm, das von einem sich selber als links bezeichnenden äh, damaligen SPD-Innenminister. Also das war damals, also viel zu wenige, die sich dagegen stellen, viel zu wenige, die Antifaschistinnen unterstützen ähm, und das auch ernst nehmen, was Antifaschistinnen sagen. Und wenn man dann ähm, ja in, die, in den Zeitraum des Entstehens des NSU-Netzwerkes schaut, naja, wenn sich niemand entgegenstellt, wenn die äh, Verantwortungsträger ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, sondern ähm, sogar noch erklären, ähm, dass eben alles nicht so sei und dass äh, die, die Linken übertreiben würden oder auch ähm, die Linken, die Rechten ja bräuchten, um zu existieren, all solche Erklärungsmodelle gab es damals, dann muss man sich nicht wundern, dass das ähm, Netzwerk des NSU viel größer ist, als es im Prozess bisher eine Rolle gespielt hat und als es ähm, zumindest in weiten Teilen der Untersuchungsausschüsse auch eine Rolle gespielt hat. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht ins Heute, auch heute gibt es leider viel zu häufig noch die Diffamierung von antifaschistischen Strukturen und äh, Erkenntnissen anstelle ähm, der Unterstützung dessen, was antifaschistische Strukturen machen und wofür sie damit auch sorgen, nämlich für ähm, Zumindest ein Wissen über ähm, die, die Existenz, die Entwicklung von rechten Strukturen in der Kontinuität und das auch transparent nachvollziehbar und zum Zweiten oft genug sorgen, die genau diese Personen ja auch für den Schutz ähm, von Menschen, die von rechts äh, bedroht, angegriffen werden. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch sehr interessant. Insbesondere heute am Jahrestag der Progrome 1983 in der Nacht 38. von 38. So, genau. Danke. Ähm, in der Nacht vom 10. auf den 11. gab es die äh, Progrome. Und es scheint die Frage nach dem antifaschistischen Grundkonsens in Deutschland noch nicht geklärt zu sein. Aber das wäre eine andere Frage. Wir sprechen ja. nochmal über das Netzwerk, um dann auch nochmal besser zu verstehen, wie Sie agiert haben. Sie haben sich gebildet und dir sagen sicherlich die Turner-Tagebücher was. Dass die Turner-Tagebücher sind ein Roman eines US-Nazis, Anders Breivik, Blood and Anna, die du schon angesprochen hast, und auch der NSU sollen diesen Roman gekannt haben. Der wurde da gefunden bei ihnen. Ähm, darin wird beschrieben, wie Nazi-Netzwerke hierarchisch aufgebaut sind und dass beispielsweise die oberste Hierarchie auch durchaus geheim agieren kann und der Rest des Netzwerks nichts darüber erfährt. Kann beim NSU ausgeschlossen werden? Naja, ich, ich würde schon sagen, dass, ähm, dass, ähm, dass diejenigen, die das Kerntrio unterstützt haben, ähm, nicht immer wussten, was die genau machen. Ähm, also im Sinne von, die, die wissen, jetzt ähm, wird äh, ein Mensch in Kassel ermordet oder jetzt wird ein Mensch in Nürnberg ermordet äh, oder in Dortmund. So, ähm, was sie aber wussten, ist, äh, sie unterstützen eine militante, ähm, enorm radikalisierte Neonazi-Struktur. Ähm, und da ist dann die Frage, muss ich denn im Konkreten und im Einzelfall wissen, was die jetzt wieder vorhaben, weil die konnten sich ja denken, was die tun und was die machen. Ähm, analog äh, der, der Turner Diaries oder auch ähm, analog anderer entsprechender ähm, Literatur, die in der rechten Szene damals kursierte, wo eben über den äh, führerlosen Widerstand äh, geschrieben wurde, wo darüber geschrieben wurde, dass man einzelne kleine Zellen ähm, bilden soll, die losgelöst von anderen, ohne Kenntnis von anderen agieren und gleichzeitig aber dazu aufgerufen wurde, Strukturen zu unterstützen. Und wenn man sich Bladen-Anna in, in den 90er Jahren anschaut, wenn man sich aber auch die Literatur anschaut, die Fan-Science, die es gegeben hat, da ist genau diese ideologieprägende Wirkung schon über, über Monate, über, über Jahre hinweg enthalten. Und insofern, wenn man dann sich anschaut, was 1998 in der Garage des NSU Kerntrios gefunden wird, und dann überlegt, meine Güte, hätten die das damals ausgewertet, ähm, hätten die das ernst genommen, was in diesen ganzen Zeitungen, Zeitschriften, ähm, die dort existierten, ähm, gestanden hat. Ja, natürlich ähm, hätte man bereits ähm, 1998 auf die Idee kommen können, spätestens, ähm, dass das Kerntrio, beziehungsweise dass diese Neonazi-Gruppe nicht nur einfach untertaucht, sondern dass die, die Taten, äh, nein, die Worte, die sie sagen, die Worte, die sie lesen, die Worte, die sie schreiben und die Worte, die teils auch von den Bands gesungen werden, in die Tat umsetzen und das Finde ich, muss man sich mal bewusst machen, Neonazis sagen, was sie vorhaben, sie schreiben, was sie vorhaben, sie singen, was sie vorhaben. Und es wird trotzdem von Sicherheitsbehörden weitgehend ignoriert. Ähm, in den 90er Jahren faktisch komplett ignoriert, ähm, wenn man sich den NSU-Komplex anschaut. Und auch heute ist es ja so, dass das, was Neonazis sagen, nicht in dem Maße ernst genommen wird, wie es ernst genommen werden sollte. Das bringt mich zu der Frage Deine Aussage, die ich schon erwähnt habe, du gehörst ja zu denjenigen, die sagen, dass die Morde des NSU hätten verhindert werden können. Warum wurden sie nicht verhindert? Es gibt viele, die darauf abheben, dass es ein Versagen oder eine Inkompetenz der Sicherheitsbehörden ist. Das ist zumindest in Teilen richtig, aber aus meiner Sicht steckt dahinter noch ein viel größeres strukturelleres Problem, nämlich dass ähm, rechte Strukturen, insbesondere auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in den 90er Jahren, nicht als Bedrohung wahrgenommen wurden, sondern die Bedrohung ähm, von vornherein links verortet wurde, und dann eben auch nach links sehr scharf und nach rechts sehr freundlich geschaut wurde. Das jetzt sogar noch untertrieben, gemessen an dem, was wir im Thüringer Untersuchungsausschuss über die, die Aktenlage herausbekommen haben. Nicht verhindert wurden die Morde aber auch. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt im NSU-Komplex, weil die Geheimdienste, also der Thüringer Verfassungsschutz, der Brandenburger Verfassungsschutz, der Bayerische Verfassungsschutz, das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Sächsische Landesamt äh, für Verfassungsschutz ähm, der, der Doktrinen der Geheimdienste gefolgt sind, die da lautet, der Quellenschutz geht vor den Opferschutz. Ähm, das heißt, die Informationen, die ihnen vorlagen, also sie wussten, wo die drei untergetaucht sind, sie wussten, wer die drei unterstützt, sie wussten, dass die drei versuchen, Waffen zu organisieren, und sie wussten natürlich, welche Ideologie und damit verbunden auch, welche Gefahr äh, von den dreien ausgeht. Ähm, und sie wussten auch, welche, welche Neonazi-Strukturen die drei unterstützen. Ähm, anstelle diese Informationen ähm, weiterzugeben an, die, ähm, an, die, an das Zielfahndungskommando in Thüringen, wurden diese Informationen für sich behalten. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wenn das Zielfahndungskommando das gehabt hätte, die, die drei hätten, hätten festgestellt, hätten festgenommen ähm, und, alles, äh, und alles super gelaufen wäre, weil auch beim Zielfahndungskommando in Thüringen haben wir festgestellt, dass die ähm, in den äh, Überwachungsprotokollen, die sie, also die haben Telefone abgehört ähm, und hatten in den Überwachungsprotokollen ganz klare Informationen darüber, ähm, wo sich mundlos aufhält und dass mundlos Geburtstag äh, gefeiert wird, das sächsische Neonazis, eine komplette Wohnungsausstattung organisieren und haben das einfach nicht ernst genommen. So, und Das heißt, aus meiner Sicht, der entscheidende Punkt ist, das Agieren der Verfassungsschutzbehörden, also den Quellenschutz vor den Opferschutz zu stellen. Und der zweite entscheidende Punkt ist, der tief verankerte, der, na, nicht, es ist nein, es ist, die, die tief verankerte Überzeugung, dass rechts nicht so gefährlich ist ähm, wie andere Strukturen und damit auch die Informationen, die man gelesen hat, die man durch Überwachungsmaßnahmen erhalten hat, ähm, nicht entsprechend zu analysieren und auch ernst zu nehmen und damit am Ende das Leben von zehn Menschen beziehungsweise mittlerweile ja, dadurch, dass Herr Oeser verstorben ist, sind es ja elf ähm, das Leben von elf Menschen ähm, mit zu verantworten und genauso ja auch die teils lebensgefährlichen Verletzungen und bis heute andauernden Traumata von den Menschen, die die Sprengstoffanschläge erlebt haben, aber auch von denen, die ähm, in, bei den Banküberfällen drin waren oder auch ähm, der Kollege von Frau Kiesewetter, der ja nur mit Ach und Krach und sehr viel Glück überlebt hat. Ja, es sind ähm, es ist ein, eine strukturell verankert, ein strukturell verankertes Problem, dass Sicherheitsbehörden ähm, die Gefahr von rechts nicht ernst nehmen ähm, und nicht ernst nehmen wollen. Ähm, und zum Zweiten eben, dass sie im Zweifelsfall äh, sich entscheiden, den Quellenschutz vor den Opferschutz zu stellen. Vielleicht in Teilen auch so eine Kontinuität der Nachkriegsjahre. Erklärst du dir diesen Aspekt mit dem Quellenschutz vor den Opferschutz zu stellen? Ähm, erklärst du dir damit auch, weshalb die NSU-Akten in Hessen noch unter Verschluss sind? Beziehungsweise, was verspricht man sich davon, wenn sie freigegeben würden? Hast du vielleicht auch eine Ahnung, was da drin stehen könnte? Oder äh, kann man das gar nicht vermuten? Ähm, ich ich würde mal anders rangehen und zwar die Geschichte. Ähm es gibt den hessischen NSU-Untersuchungsausschuss und in diesem hessischen NSU-Untersuchungsausschuss thematisiert die Fraktionen der oder die Abgeordneten der Linken thematisieren mehrfach in diesem Untersuchungsausschuss ähm, die Person Stefan Ernst, ähm, erhalten aber keine weiteren Informationen ähm, zu dieser Person ähm, und beantragen dann gemeinsam mit anderen ähm, dass, die, dass dieses Dossier ist es ist ja am Ende, in dem alle Informationen, die irgendwas mit dem NSU-Komplex zu tun haben, aus hessischer Verfassungsschutzperspektive zusammengefasst sind, beantragen sie beizuziehen und da kommt die Verweigerung. Einmal die Einsperrung auf 120 Jahre und ist ja dann reduziert worden auf 30 oder 40 Jahre. Dann erfolgt der Mord an Herrn Lücke. dann wird durch antifaschistische Recherchestrukturen, ähm, EXIF ähm, sei da an erster Stelle genannt, ähm, öffentlich gemacht, wer, ähm, wer der Mörder ist, beziehungsweise welchen politischen Rechts Rechten Strukturen er zuzurechnen ist. Ähm, dann beginnt äh, die Ermittlung des Generalbundesanwaltes und innerhalb dieser Ermittlung werden die, wird diese Akte mit beigezogen. Ähm, und dann ergibt sich, dass in dieser Akte des hessischen Verfassungsschutzes, die der hessische VS für 120 Jahre eingestuft hat, ähm, ich glaube, mehr als zehnmal der, ähm, der Name des Mörders von Walter Lübcke auftaucht. Und jetzt zurückerinnern, die ähm, Abgeordneten des Hessischen Untersuchungsausschusses wollten diese Akte haben, bevor ähm, Walter Lübcke ermordet wurde. Und ich, ich stelle die Frage andersrum. Was wäre denn passiert, wenn der Hessische Untersuchungsausschuss diese Akte vorher gehabt hätte, diese Akte analysiert hätte, damit gearbeitet hätte, die ähm, ja, hessischen Polizeibeamten möglicherweise befragt hätte zur Person Stefan Ernst, es möglicherweise dann auch eine mediale Berichterstattung gegeben hätte, hätte möglicherweise Stefan Ernst seine Tat nicht umgesetzt. Und allein, dass es diese Möglichkeit gibt, ist für mich Grund genug zu sagen, ja, in diesen Akten stand etwas drin, ähm, womit äh, ein Mord vielleicht hätte verhindert werden können. Und zwar dadurch hätte verhindert werden können, dass es eine öffentliche Thematisierung ähm, der Personen, die in das NSU-Netzwerk mit hineingehören, ähm, gegeben hätte. Und das ist das eigentlich Krasse. Ich glaube nicht, dass dort etwas drinsteht, was ähm, den, den NSU-Komplex und die entscheidenden Fragen der Angehörigen ähm, aufklären wird. Das glaube ich nicht. Ähm, Vermutlich sind solche Informationen, nämlich welche Personen gehören noch zum Netzwerk dazu, welche Personen hatten an welchen Stellen ähm, Kontakt oder waren im entsprechenden Zeitraum ähm, der, der Aktivitäten, der Morde des NSU ähm, im rechten Spektrum in Hessen ähm, verankert und äh, über die sozusagen auch Inf Informationen gesammelt wurden seitens der Sicherheitsbehörden. Und ich finde ja, ähm, sich das bewusst zu machen, dass äh, die Verweigerungshaltung, die Akte an den hessischen Untersuchungsausschuss zu geben, möglicherweise ähm, verhindert hat, ähm, dass, dass ein Mord verhindert werden konnte. Ähm, das ist doch das eigentlich Krasse. Da ist für mich gar nicht mehr so entscheidend, was steht da jetzt im Detail in dieser einen Akte drin. Ich glaube, da machen wir uns alle zu viel Hoffnung ähm, mit äh, dem, dem Akten, äh, Akteninhalten. Ähm, das, wird, das, das, vermute, das glaube ich nicht, dass da wirklich so etwas Relevantes drinsteht. Das wäre vermutlich schon durchgesickert an der einen oder anderen Stelle. Und wie gesagt, es reicht, dass in der geheimgehaltenen Akte vor dem Mordanwalter Lübcke Informationen über den späteren Mord, Mörder von Herrn Lübcke standen und diese Informationen zurück und geheim gehalten wurden. Vielen Dank für diese Einschätzung auch bis hierhin. Ich würde gerne einmal die Fragen aus dem Publikum an dich weiterleiten. Und zwar haben wir hier einmal, was versprichst du dir von der Fortsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses in Mecklenburg-Vorpommern? Naja, das hängt davon ab, ähm, ob und welche Akten in Mecklenburg-Vorpommern dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden. Ähm, das äh, war ja in der letzten Legislatur und dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss nicht besonders umfangreich, was dort zur Verfügung gestellt wurde. Hat bestimmt auch was damit zu tun gehabt, dass ähm, das CDU-geführte Innenministerium vor allem Interesse daran äh, hatte, eigene, ja, eigene Strukturen zu schützen, anstelle ähm, auf, an der Aufklärung mitzuwirken. Insofern, wenn ähm, die neue Koalition in Mecklenburg-Vorpommern die Aufklärung ernst nimmt und ähm, so dann auch die Voraussetzung dafür schafft, dass der NSU-Untersuchungsausschuss ordentlich arbeiten kann, also alle Akten bekommt, alle Akten ungeschwärzt bekommt, die in Mecklenburg-Vorpommern ähm, zur Verfügung stehen, dann gibt es eine Chance, über, ähm, über den bisherigen Aufklärungsstand hinauszukommen. Und das insbesondere deswegen, weil ähm, der Mord an Mehmet Turgut geschieht ja in einem Viertel, wo, ich glaube, 200 oder 100, 100 Meter Luftlinie entfernt ähm, ähm, Neonazis zum Zeitpunkt des Mordes wohnen, bei denen ähm, Mundlos und äh, Schäpe, glaube ich, waren es, ähm, Mitte der 90er Jahre zu Besuch waren. Also wo schon wieder so ein Kennverhältnis ist, was ins, äh, was ins Netzwerk hineinführt, ähm, wo Neonazi-Strukturen Kontakte zum Kerntrio hatten. Allein um sowas möglicherweise mit in den NSU-Untersuchungsausschuss reinzubringen, Infos über die damals dort lebenden Neonazis ähm, zu erhalten und über deren äh, Verankerung im, im Bladen-Anna-Netzwerk, über deren mögliche ähm, Beteiligung an anderen, ähm, ja, an, an anderen unterstütz unterstützenden Konzerten, wo Gelder gesammelt wurden und, und, und. Allein dafür lohnt sich ein zweiter Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern, aber wie gesagt... Es hängt am Ende davon ab, ähm, ob die neue und in, jetzt ist es ja eine rot-rote Koalition ähm, alle Akten und zwar alle Akten ungeschwärzt zur Verfügung stellt. Das ist auch deswegen, dass vielleicht nochmal in Klammern mit zum, zum Wissen, der Bundes, die beiden Bundesuntersuchungsausschüsse hatten kaum Akten aus Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Also da ist schon noch eine Variante etwas mehr Infos über die Netzwerkstrukturen, die unterstützenden Strukturen des Kerntrios in Mecklenburg-Vorpommern zu bekommen. Du hast gerade schon über Verbindungen zu anderen Netzwerken gesprochen. Hier gibt es noch die Frage, gibt es Verbindungen zwischen dem Netzwerk, das den NSU unterstützt hat, und dem Hannibal-Netzwerk? Da müsste ich jetzt, ähm, nee, da, da würde ich... Äh, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Im Kopf habe ich nur irgend, also bei mir klingelt irgendwas im Kopf. Ähm, aber es, äh, ich, ich bekomme es gerade äh, nicht, nicht sozusagen klar. Deswegen würde ich darum bitten, ähm, mir die Frage einfach nochmal per Mail zu schicken. Und dann versuche ich, äh, das, was klingelt bei mir im Kopf, konkreter zu bekommen. Ja. So machen wir das. Wir wollen ein bisschen nochmal auf die Ermittlungen näher eingehen. Du hast die besondere Rolle des Verfassungsschutzes schon angesprochen. Bei einem Mord äh, war der Verfassungsschutz ja quasi dabei, will aber nichts davon mitbekommen haben. Was waren so die gröbsten Ermittlungsfehler deiner Ansicht nach? Ich weiß ja gar nicht, ob es die gröbsten gibt oder ob nicht alles. Ähm wenn man so diese Begrifflichkeit, Ermittlungsfehler verwendet, ob man nicht alles darunter einordnen müsste. Weil, wenn es um das Gröbste geht, dann definitiv 1998 die Garagendurchsuchung. Und da nochmal mehr gleichzeitig zu der Garagendurchsuchung fand ja auch die Durchsuchung der Wohnung von Uwe Böhnhardt statt. Und Uwe Böhnhardt war noch vor Ort. Und wird dann aus der Durchsuchungsmaßnahme entlassen, bevor die Durchsuchungsmaßnahme an der Garage äh, abgeschlossen ist. Als man dann anderthalb Stunden später die Durchsuchungsmaßnahme an der Garage abschließt und den Sprengstoff und die fertig gebauten Rohrbomben findet, ist Uwe Böhnhardt schon längst ähm, auf der Flucht und hat natürlich äh, Chape Mundlos, Wohlleben und andere Neonazis informiert. Ähm, also insofern definitiv die Garagendurchsuchung. Man kann eigentlich auch vorher... Also vor der Durchsuchung ähm, solches, als solches anfangen, nämlich es gab einen offenen Haftbefehl gegen Uwe Böhnhardt, der nicht umgesetzt wurde. Ähm, das ähm, kann man ja auch sagen, hätte man das gemacht, wären die möglicherweise nicht äh, geflohen und vor allem wären sie nicht zu dritt geflohen, hätten zehn Morde äh, verhindert werden können und äh, zahlreiche verletzte Menschen. Wenn man weitergeht, ist ähm, eine nächste Sache, die... Das Zielfahndungskommando versucht im März, ab, ab, ab März 1998 die drei zu finden und fragt dazu unter anderem auch beim Thüringer Verfassungsschutz an, ob die Informationen hätten, wo die drei sich aufhalten. Und der Thüringer Verfassungsschutz weiß zu diesem Zeitpunkt, dass die drei in Richtung Chemnitz geflohen sind und sie wissen zu dem Zeitpunkt auch, dass sie aus Chemnitz Unterstützung erhalten. Anstelle die Informationen weiterzugeben an das Zielfahndungskommando, wird ähm, dem Zielfahndungskommando aber mitgeteilt, es gäbe Erkenntnisse, dass die drei versuchen würden, sich nach Südafrika abzusetzen bzw. ins Ausland, woraufhin dann das Zielfahndungskommando einen Großteil der Ressourcen ähm, umlenkt, um herauszubekommen, stimmt es denn mit dem Fliehen ins Ausland. Ähm, jetzt würde ich mal ein paar Jahre nach vorne springen. Ähm, Im Jahr 2006 gibt es ähm, dann, weil die ja mit den Ermittlungen nicht vorankommen, ähm, einen Profi ein, ein, ja, ein Profiler, der ähm, sozusagen ein Täter, mögliches Täterbild erstellt und ähm, bei diesem Täterbild äh, ganz klar beschreibt, es sind äh, entweder zwei sehr enge Freunde oder Brüder äh, Altersklasse, irgendwas Mitte 30, äh, die ein gefestigtes rechtes rassistisches Weltbild haben. Ähm, und die durch Deutschland äh, ziehen und die ähm, und Menschen umbringen. Ähm, das Profil ist im Jahr 2006, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, vor dem Mord an ich glaube sogar vor dem Mord, an, ähm, vor dem Mord an, an genau an, nein, an Halid Yozgad. Halid Yozgad. Ähm, genau, vor dem Mord an Halid Yozgad. Ähm, ist auch gut möglich, äh, gut, da weiß aber definitiv vor dem Mord an Halid Yozgad, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, dieses Profil verschwindet ähm, in den Schubladen und es verschwindet deswegen in den Schubladen, weil im Jahr 2006 in Deutschland die Fußball-WM unter dem Motto »Die Welt zu Gast bei Freunden« stattfindet und ähm, man sich sozusagen entscheidet, man kann ja jetzt nicht hier, ähm, wenn, wenn ähm, von überall aus der Welt äh, Menschen nach Deutschland äh, zur Fußball-Weltmeisterschaft äh, kommen, kann man nicht ähm, mit der Meldung nach draußen gehen, hier ziehen Rassisten durchs Land und ermorden willkürlich, Leute, die, die einen Migrations, erkennbaren Migrationshintergrund haben. Und deswegen packt man es in die Schreibtischschublade und kümmert sich da erstmal nicht weiter drum, was ich krass finde, weil das nach außen zu geben, dieses Profil hätte möglicherweise bei den Tätern, also Mundlos, Böhnhardt, Schäper als dem Kerntrio dazu geführt, dass sie aufgrund einer, dass sie dass man ihnen nahe kommt, dass sie vielleicht doch davon absehen, einen weiteren Mord zu begehen. Das halte ich für eine der, eine der krassesten Entscheidungen und am Ende ja eine der krassesten politisch motiviertesten Entscheidungen, die es in diesen Ermittlungen gegeben hat. Genau dasselbe ist ja am Ende auch dann bei dem Mord an Michelle Kiesewetter, ähm, wo als erstes dann gegen Sinti und Romja ermittelt wird, die in Heilbronn sich in der Nähe ähm, der Theresienwiese, ähm, wo sie ermordet wurde, aufgehalten haben. Und man, also das, diese, diese rassistischen, diese ras pure rassistische Ermittlung, die zieht sich ähm, ab dem ersten Mord konsequent durch. Trotzdem ähm, Angehörige ähm, immer wieder sagen auf die Frage, wer könnte das denn gewesen sein, ähm, Neonazis, Rassistenrechte, wird das konsequent ausgeblendet, ähm, wird an keiner Stelle ernst genommen, sondern es werden immer weitere sehr bewusst und sehr aktiv Ermittlungsansätze gesucht, um, ähm, um dem Rassismus in der Ermittlung weiter folgen zu können. Und das ist, ich finde, das ist so, so wahnsinnskrass, dass da dass man gar nicht von Ermittlungsfehlern reden kann, sondern dass ich zumindest im Kontext NSU-Komplex die, die Forderungen, Polizei als solches abzuschaffen, wirklich sehr gut nachvollziehen und auch teilen kann, weil es eben nicht eine Person gegeben hat, die da mal ein Stoppzeichen gesagt hat, nicht eine Person, die gesagt hat, sorry, aber hier erzählen die Angehörigen, sagen die ganze Zeit, es könnten Neonazis sein. Warum ermitteln wir nicht mal in die Richtung? Warum schauen wir, wenn wir jetzt hier schon jahrelang in eine falsche Richtung oder in eine Richtung ermitteln, die keine Erkenntnisse bringt? Warum gehen wir nicht mal in eine andere Ermittlungsrichtung? Das gab es an keiner Stelle, trotzdem eine BAO aufgebaut wurde, in der hunderte Polizeibeamtinnen mit involviert waren, trotzdem über Jahre versucht wurde, Täter äh, zu finden, also dies, das finde ich, ehrlich gesagt, ist somit das so Krasseste. Und wenn man dann, ich war letzte Woche mit Semja Schimschek unterwegs, ähm, von ihr hört, dass sich bis heute kein einziger der beteiligten Polizeibeamten oder Polizeibeamtinnen, kein einziger, einziger hat sich bis heute entschuldigt. Niemand. Und das ist so, das, ich will da gar nicht mehr von Ermittlungsfehlern reden oder sowas, sondern... Das ist so tief strukturell verankert, dass man nicht mal in der Lage ist, sich im Nachgang zu entschuldigen, dass man nur sagen muss, diese Strukturen, dieses Personal gehört, ja, gehört, ab, gehört sozusagen die Struktur abgeschafft und das Personal muss mindestens ausgewechselt werden, wenn man schon nicht irgendwas anderes dafür findet. Es ist einfach unfassbar, dass man über Jahre durchweg diese rassistischen Ermittlungen macht, ähm, Menschen dabei retraumatisiert und das sogar mehrfach ganz bewusst äh, durchführt ähm, und dann, nachdem klar wird, dass das, alles, dass das alles falsch war, dann nicht mal in der Lage ist, eine Entschuldigung auszusprechen. Genau, also das finde ich auch nochmal einen schönen Aspekt. Gut, dass du das auch nochmal erwähnt hast, dass man eben mit dieser Begrifflichkeit von Fehlern oder Pannen eigentlich auch gar nicht arbeiten kann, sondern dass das durchaus auch rassistisch motivierte Ermittlungen waren, in dem ja, wie du schon sagtest, die ähm, Hinterbliebenen, die Angehörigen der Opfer, schikaniert worden sind. Über Jahre unangekündigte Hausdurchsuchungen, Unterstellungen, also Sachen, die sich tatsächlich ausgedacht worden sind äh, seitens der Ermittlungsbehörden. Die einfach wirklich herbeifantasiert waren. Also, ich weiß von der Familie von Theodoros Bulgarides, dass die, äh, dass die zeitweise nach Griechenland zurückgegangen sind, weil sie sich quasi, ähm, weil sie mit diesem, was danach passiert ist, nachdem sie eben äh, einen geliebten Menschen verloren haben, äh, nicht mehr hier leben wollten. Also das kann ich auch noch mal empfehlen, sich auch, du hast Semia Schimschek erwähnt, sie hat ein Buch dazu geschrieben, das kann man sich auf jeden Fall auch noch mal ähm, äh, durchlesen. Es gibt auch andere Literatur, es gibt viele Interviews mit den Hinterbliebenen, ähm, das lohnt sich, die beschreiben das ziemlich, ziemlich detailliert, was da passiert ist. Wenn wir jetzt noch mal auf den Prozess zu sprechen können. Katharin, äh, Katharina, die Nebenklage, die Hinterbliebenen hatten sich viel von diesem Prozess, der, der ja so als Jahrhundertprozess bezeichnet worden ist, im Vorfeld vieles versprochen. Angela Merkel hatte vollständige Aufklärung versprochen. Nun weiß man ja, dass das nicht alles geklärt werden kann in einem Prozess, aber ich würde gerne von dir wissen, wie du dir die Diskrepanz, also die Lücke zwischen dem, was die Nebenklage, die Hinterbliebenen sich von dem Prozess erhofft hatten und wie das Gericht am Ende geurteilt hat, erklärst. Naja, das, ähm, die Generalbundesanwaltschaft ist äh, von Anfang an auf die Trio-Theorie gegangen. Also es gibt ähm, drei, die diesen NSU ausgemacht haben. Ähm, warum? Ähm, tja, gute Frage. Also warum? es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass man gesagt hat, wir gehen jetzt vom Trio aus. Naja, die Anhaltspunkte, die es gab, waren, es sind drei Personen untergetaucht, zwei der drei Personen sind tot, ähm, eine Person lebt und die drei Personen waren zusammen über 13 Jahre ähm, in, äh, in, in ersten erst Chemnitz, dann in Zwickau, zusammen im Untergrund. Man findet die DVD, man findet sozusagen entsprechende Spuren, wer diese DVD geschnitten, ähm, das Material dazu zur Verfügung gestellt oder organisiert hat und so weiter und so fort. Und so gehen Sie auf die drei. Ähm, Sie, äh, ich glaube, was dahinter steckt, ist am Ende eine, ein komplettes Missverständnis ähm, der der oder Missverständnis ist schon jetzt zu positiv, ähm, eine komplette Ignoranz, wie rechte Strukturen funktionieren und wie rechte Strukturen wirken. Das heißt, man ist vermutlich mit einem sehr stark juristischen Blick reingegangen. Was bekommen wir wie vor Gericht gestellt und möglichst schnell auch entsprechend ähm, ähm, verurteilt? Ähm, unter Ausblenden des, ähm, der, des Funktionierens von Unterstützungsstrukturen, neonazi und auch unter Ausblenden ähm, der Unterstützungshandlungen, die es über einen Zeitraum von 13 Jahren gegeben hat. Ähm, man hätte natürlich neben Schäpe und den vier an weiteren angeklagten Neonazis ähm, noch mindestens weitere 50 mit vor Gericht stellen müssen. Und weitere 50 meine ich, bei denen man Nachweise hat, dass sie Geld organisiert haben, dass sie mit Pässe zur Verfügung gestellt haben, dass sie die Wohnung mit eingerichtet haben, der drei, ähm, dass, sie, ähm, dass sie Wohnmobile angemietet haben, dass sie Jobs äh, vermittelt haben und so weiter und so fort. Ähm, das, ist, ähm, das ist schon ein sehr weites, freundliches Entgegenkommen des deutschen Staates an die rechte Szene, ähm, dass man keine absolut umfassenden Strukturermittlungen durchführt, sondern dass man sich auf die drei und dann eben weitere vier, bei denen es sich nicht von der Hand weisen lässt, dass sie Unterstützungshandlungen begangen haben, reduziert und die dann vor Gericht anklagt und damit das Ganze auch beendet und zwischendurch ja auch erklärt hat, dass der NSU, also die Struktur, gar nicht mehr existieren würde, weil für eine terroristische Struktur bräuchte es ja mindestens drei Personen. Von den drei Personen, die ehemals den NSU ausgemacht haben, seien zwei tot. Deswegen könne ja diese terroristische Struktur überhaupt nicht mehr ähm, existieren und sei, ja, und sei sozusagen auch äh, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mehr vorhanden. Das ist ein absolutes Fehl und ich würde sagen ein aktives Fehlverständnis ähm, davon, wie wie Neonazi-Strukturen agieren, wie sie funktionieren und führt am Ende dazu, dass Personen, die das Kerntrio unterstützt haben, sich bis heute ungestört auf freiem Fuß in Deutschland bewegen können und eben auch ungestört weiter in der rechten Szene agieren können. Das im Umkehrschluss auch bedeutet, wenn irgendjemand aus dieser NSU-Unterstützungsstruktur früher oder später in die Taten, in kommende Taten mit involviert ist, muss man dann eigentlich auch den deutschen Behörden, den staatlichen Strukturen, der, dem GBA, ähm, ja, ich finde schon ganz konkret Vorwürfe machen, nämlich ähm, diese Personen hätten ermittelt werden können und hätten auch... Ähm, ganz konkret äh, schon als Struktur im NSU-Komplex auftauchen können. Man kann das ja noch ein Stück weiterziehen und sagen, wenn man sich Combat 18 anschaut, den ähm, bewaffneten Arm vom äh, Bladen Anna, ähm, Stefan Ernst, der Mörder von Herrn Lübcke, ähm, als Teil von äh, Combat 18, das hätte auch im NSU-Prozess mit einer Rolle spielen können. Und die Nebenklage hat ja mehrfach versucht, entsprechende Anträge zu stellen, hat mehrfach versucht, ähm, weitere Zeugen vorzuladen, die äh, die Ideologie, die Strukturen äh, der rechten Szene Teil des NSU-Prozesses werden zu lassen, um darüber eben auch weitere Unterstützungshandlungen mit auf den Tisch zu bringen und vielleicht äh, Personen mit anzuklagen oder die die äh, in weiteren Verfahren äh, gegen diese zu ermitteln. Das ist alles nicht passiert. Es gibt offiziell neun weitere Ermittlungsverfahren, ähm, die gegen mutmaßliche Unterstützer äh, und Unterstützerinnen des Kerntrios laufen. Diese Ermittlungsverfahren wurden vor Jahren begonnen. Dann wurden ein paar Akten reingelegt und ein paar äh, Vernehmungen mit dazugepackt. Und dann wurden die Akten geschlossen. Die sind zwar offiziell laufen, diese Ermittlungsverfahren noch, aber da passiert seit Jahren nichts mehr. Und das, obwohl es sich um Personen handelt, die unter anderem ihre Pässe zur Verfügung gestellt haben, damit die drei im Untergrund sich bewegen können. Und das ist, es ist unfassbar, wie dieser Staat, und das sind ja am Ende staatliche Behörden, Neonazis gewähren lässt und Neonazi-Strukturen an keiner Stelle versucht, so aufzuklären, dass sie am Ende auch nicht mehr existieren und nicht mehr in der Lage sind, das zu tun, was sie sagen, dass sie machen. Also ich bin ja der Überzeugung, dass der NSU-Komplex noch lange nicht vorbei ist. Und damit meine ich nicht nur im Sinne einer Aufklärung, sondern es gibt viel zu viele Personen, die im NSU-Komplex eine Rolle spielen, die Unterstützungshandlungen begangen haben, die bis heute weder durch durch Polizei noch durch Justiz ähm, an irgendeiner Stelle belangt wurden. Und da bleibt mir am Ende immer nur zu sagen, ich bin dankbar, dass es antifaschistische Strukturen gibt, dass es NSU-Watch gibt, dass es aber auch die vielen kleinen antifaschistischen Gruppen ähm, in den Städten gibt, die versuchen, da kontinuierlich Aufklärungsarbeit zu leisten und zumindest jetzt ja auch rund um den 10. Jahrestag ähm, Informationen zu ähm, Neonazis, die unterstützt haben, die im Umfeld des Kerntrios aktiv waren, veröffentlicht haben, wo leben die denn heute, was machen die heute? Ähm, und da ist so ein Beispiel, finde ich, ist immer noch ähm, eines, sowas, was mich persönlich auch so angeht und wütend macht, ähm, dass eine Frau, die die drei bei der Flucht unterstützt hat, die Geld für die drei mit organisiert hat, ähm, die ähm, auch Kontakt äh, zu den Eltern ähm, versucht hat aufzunehmen, um über die Eltern wieder Geld zu bekommen. In der Anfangszeit des Untertauchens, ähm, die über einen längeren Zeitraum geirrt war mit einem der verurteilten Unterstützer, ähm, diese Frau lebt vollkommen unbescholten ähm, hier in Jena und ist mittlerweile in einem Elternbeirat einer Kindertagesstätte. Und trotzdem ist ähm, der Träger, der für die Kindertagesstätte verantwortlich ist, weiß, trotzdem ist die anderen Elter Eltern wissen, das stört einfach niemanden. Und das sind so Punkte, an denen ich mir auch denke, es ist nichts gelernt worden aus ähm, dem NSU, aus dem NSU-Komplex. Und all diese tollen Worte, die gesprochen werden, rund um den 4. November oder rund um... Auch die Todestage, also tolle Worte, in, zynisch gemeint, von PolitikerInnen, von VerantwortungsträgerInnen, solange solche Personen in solchen Funktionen sind und niemand sich darüber empört, ähm, solange ist nichts gelernt aus dem NSU-Komplex. Ich finde das auch deswegen interessant, weil ja zum Beispiel bei Nazis aus der NS-Zeit, die im hohen Alter verurteilt worden sind, ähm, gesagt worden ist teilweise, dass man nicht jedes Detail, was sie gemacht haben, beweisen muss, sondern wir wissen, sie waren dabei und haben quasi das gesamte System unterstützt. Und deswegen sind sie verurteilenswert. Das hat diesmal hier oder das hat hier in diesem Prozess ähm, keine Rolle gespielt, beziehungsweise war kein Aspekt. Ja, man kann ja man kann es ja noch ein Stück weiterziehen ziehen, ne? wenn ich mir die G20 Prozesse anschaue, ähm, wo Leute verurteilt werden, weil sie Teil einer ähm, Demonstration gewesen sind oder Teil einer Gruppe gewesen sind, aus der heraus ähm, Straftaten begangen worden sein sollen. Und es reicht aus, anwesend gewesen zu sein in einer Gruppe, um dann ähm, äh, Urteile zu bekommen, die, die teils Haftstrafen sind. wenn das muss man sich mal bewusst machen. Da laufen Leute mit und irgendjemand schmeißt wegen mir ähm, eine Bierflasche ähm, und vielleicht trifft, äh, trifft, er, trifft die Person nicht mal, vielleicht wird auch jemand getroffen. Aber es stirbt kein Mensch dabei. Und diejenigen werden verurteilt, trotzdem ihnen keine eigene Handlung nachgewiesen wurde, sondern nur die reine Anwesenheit. Und bei Neonazis, bei denen sogar nachgewiesen ist, dass sie Unterstützungshandlungen begangen haben, bei denen man es weiß, ähm, interessiert es diesen Staat einfach nicht, weil anders kann ich das am Ende nicht beurteilen. Ähm, da mögen mir Leute irgendwas erklären von wegen, naja, aber es ist ja nach so und so vielen Jahren verjährt und man kann ja nicht sagen, dass die damals schon wussten, dass die Menschen umbringen werden oder man muss ja unterstellen, dass die das nicht wussten, dass die Menschen umbringen. Sorry, aber da wird mit zwei Maßstäben gearbeitet und der Maßstab, der für die Rechtsszene. Angesetzt wird, ist am Ende einer, der Neonazis stützt und fördert und der Maßstab, der für linke Szene angesetzt wird, ist der möglichst repressiv mit allen Mitteln rein und mit allen Mitteln gegen diese vorgehen. Und das Krasse ist ja, also ich erwarte nicht, dass der Staat mit linken Strukturen gut umgeht, nur ne? um das klar zu machen, aber das Krasse ist ja, dass trotzdem... Ähm, alle möglichen Menschen noch staatlichen Strukturen vertrauen, wenn es darum geht, gegen Nazis oder gegen Rechts vorzugehen. Dass viel zu viele noch der Überzeugung sind, dass dieser Staat eine Unterstützung, eine Hilfe oder eben auch ein konsequenter Gegner von Rechts ist. Nein, ist er nicht, wenn man sich anschaut, wie Prozesse ausgehen, wenn man sich aber auch anschaut, wie in den eigenen staatlichen Strukturen mit rechten Strukturen umgegangen wird. Esther Gerano ist in diesem Jahr verstorben. Sie hat das sinngemäß ganz schön gesagt. Wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Und äh, Katharina, ich schaue auch ein bisschen auf die Zeit. Wir haben noch einige Fragen vor uns, die wir aber teilweise auch zusammenfassen können, die auch aus dem Publikum gekommen sind. Ähm, noch mal zu den Konsequenzen des Prozesses. Gab es Konsequenzen in staatlichen Strukturen? Ähm, ja, es gab Konsequenzen, die ähm, am Ende eine Stärkung der Strukturen ähm, bedeuten. Also der, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat äh, zusätzlich Personal, zusätzliche äh, rechtliche Grundlagen bekommen ähm, und auch weitere Sachmittel. Ähm, die Konsequenzen, die es gegeben hat, die sozusagen eher in meinem Sinne oder in unserem Sinne eine Konsequenz sind, am ehesten, aber auch nicht wirklich noch in Thüringen. Das bedeutet, hier ist durch die rot-rot-grüne Koalition umgesetzt wurden, dass nicht mehr äh, V-Leute einfach so angeworben werden können, sondern dass ähm, im Vorfeld äh, Innenminister und Ministerpräsident zustimmen müssen und dass V-Leute nur dann angeworben werden können, ähm, wenn diese über terroristische äh, Strukturen berichten. Ähm, ich finde das deswegen für alle Thüringer und Thüringerinnen, die vielleicht zuhören, äh, ganz interessant, weil wenn man dann mal darauf achtet, wie oft der Thüringer Verfassungsschutzpräsident von terroristischen Strukturen redet, ähm, eigentlich jedes Mal, wenn er ein Interview gibt, ähm, dann denke ich das immer im Kontext, ah, okay, der will neue V-Leute haben, deswegen redet er über terroristische Strukturen. Aber also in Thüringen ist sozusagen ähm, schon sehr stark äh, die, die bis, bis 2014 noch geltende äh, Kompetenz des Verfassungsschutzes begrenzt worden, den gibt es trotzdem noch und der ist auch nicht besser ähm, in seiner, in seiner Struktur und in seinem System. Ähm, ansonsten, ja, es gibt in der Ausbildung der von, von Polizei mittlerweile ähm, auch äh, Seminare zum Thema Rassismus und ähm, ähm, zum Thema Umgang, also ne, wie erkennt man Rechte, Strukturen und ähnliches mehr. Aber ich würde sagen, dass ähm, das alles noch nicht das ist, was an Konsequenzen wirklich notwendig wäre und was auch gefordert wurde ähm, auf äh, Bundesebene, aber auch in den Ländern nach äh, den NSU-Untersuchungsausschüssen. Das sind ähm, aus meiner Sicht äh, sind das alles Feigenblätter, die nicht dazu führen, dass es ein oder noch nicht dazu führen, dass es ein anderes Agieren äh, gibt, wenn äh, ja, es um den Umgang mit Rechtsneonazis äh, und auch entsprechenden Angriffen und Taten geht. Das erkennt man ja dann auch, wenn man sich anschaut, wie ähm, einzelne Prozesse verlaufen, wie ähm, also neue Prozesse nach dem NSU, wenn man sich anschaut, wie mit rechten Strukturen nach dem NSU umgegangen wird. Ich erkenne da ähm, nur in kleinen Teilen eine, eine Änderung ähm, im Vergleich zum NSU-Komplex und im Vergleich ähm, insbesondere von dem, was äh, an Erwartungshaltung da war und gefordert wurde. Wenig wenig Konsequenzen. Die Konsequenzen, die es gab, ähm, am Ende sind ein paar Personen umgesetzt worden ähm, in Behörden ähm, und vor allem gab es äh, eine Stärkung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und das finde ich angesichts dessen, was deren eigener Verwicklung in den NSU-Komplex ist, finde ich das krass, dass es am Ende eine Stärkung anstelle einer Schwächung gegeben hat. Ganz zu schweigen davon, dass man ein offenes Ohr hat für das, was die Angehörigen gefordert haben. Nämlich, äh, wenn es gesagt wird oder wenn es Vermutungen gibt, in die Nazi-Szene zu schauen, das auch zu tun. Meine Frage wäre, gibt es denn eine Sensibilisierung deiner Meinung nach in Antifa-Strukturen ähm, für so dieses migrantische Wissen und auch äh, anschließend vielleicht daran, welche Rolle spielen deiner Meinung nach antifaschistische Strukturen heute, um gegen militante Nazi-Strukturen vorzugehen. Was können diese leisten und was müssen sie leisten? Eine Frage aus dem Publikum. Ähm, also zum Thema migrantisches Wissen. Ich glaube, dass ähm, alle, ich glaube, ich bin mir sicher und ich weiß es auch, ähm, dass diejenigen, die sich nach äh, dem 4. November 2011 und ähm, dem Auffliegen sozusagen der Selbstentarnung ähm, des Kerntrios, ähm, diejenigen, die sich die größten Vorwürfe, mit die größten Vorwürfe machen, sind antifaschistische Strukturen. Und zwar Vorwürfe dafür, ähm, dass sie nicht auf äh, die Angehörigen äh, gehört haben, dass sie das gar nicht wahrgenommen haben, dass sie es nicht mitbekommen haben, dass sie... Die Demonstration in Kassel beispielsweise oder auch in Dortmund, den äh, Mahngang-Schweigemarsch, den es dort gegeben hat, ähm, dass das nicht in ihrem Fokus und in ihrem Bewusstsein war. Ähm, dass, ähm, ja, doch, das schmerzt äh, oder hat äh, antifaschistische Strukturen 2011 und 2012 sehr stark ähm, ähm, ja, zu einem Umdenken geführt. Ich glaube, das hat vielen auch so in, im, im selbst, eigenen Selbstverständnis die Frage gestellt, was haben wir noch an Fehlern möglicherweise gemacht und hat, ich will nicht sagen bei allen, aber bei einigen ähm, antifaschistischen Strukturen dazu geführt, ähm, dass sie ihr, ihre, ihre kompletten Zugangsmöglichkeiten, wie niedrigschwellig bin ich denn ähm, in meiner Arbeit und wie offen bin ich denn, um auch äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, mit in meine Gruppe, meine Struktur aufzunehmen und so weiter und so fort, dass da ein Umdenken zum einen stattgefunden hat und zum anderen auch eine teils sehr aktive ähm, Kontaktaufnahme hin zu äh, MigrantInnen-Selbstorganisationen. Ähm, das funktioniert nicht überall. Aber ähm, was aus meiner Sicht schon wahrnehmbar ist, ähm, ist diese aktive Nachfrage und auch der aktive Versuch, migrantisch äh, situiertes Wissen ähm, mit in den Vordergrund zu stellen, die Perspektive mit aufzunehmen und vor allem eben auch in eine Kontinuität der Zusammenarbeit zu kommen. Ich glaube, da gibt es eine entscheidende und auch sehr große Änderung ähm, nach, äh, nach 2011. Ähm, die aus meiner Sicht nur positiv zu bewerten ist und wo ich auch wirklich froh drum bin, ist, dass ähm, das die, die Mehrheit äh, die Mehrheit so durchführt. Ähm, das Wissen von Migrantinnen ähm, ist ja am Ende. Ja, am Ende ist es ja in einem gewissen Sinne ähm, das Wissen, was damals 2006 schon oder auch vor 2006 äh, schon ähm, ganz klar gesagt hat, das ist kein Fall der organisierten Kriminalität, sondern das sind rassistische, neonazistische Täter und Taten. Und ich glaube, wenn es damals schon die Verbindung gegeben hätte zwischen migrantischen, migrantisch situiertem Wissen und antifaschistischen Rechercheansätzen, wäre es höchstwahrscheinlich möglich gewesen, zumindest die die Ideologie, die zur Tat führt, stärker in die Öffentlichkeit zu bringen und darüber zumindest eine Empörung und eine Skandalisierung herbeizuführen. Da bin ich wirklich froh darum, dass es mittlerweile diese Verbindung und den Austausch untereinander gibt. Dass der nicht immer gut funktioniert, ohne Frage, und dass da auch nicht alles richtig gemacht wird, klar, aber zumindest die, die Änderung hat es gegeben. Zum Thema, was Antifa, antifaschistische Strukturen gegen militante Neonazis ähm, machen und unternehmen sollten. Naja, ich glaube, wir uff, ist eigentlich ein eigenes, eigenes Thema, glaube ich. Aber ähm, wir, wir kommen an ein Problem, ähm, weil was wir mittlerweile wissen, ist ja, dass sich Neonazis ähm, bewaffnen, ähm, Waffentrainings durchführen, Sprengstoff organisieren. Ähm, über legale Waffen verfügen, aber auch über illegale Waffen verfügen. Und jetzt ist die Frage, was kann Antifa gegen militante Nazis tun? Ähm, ganz ehrlich, ich sehe in dem Moment, wo es um ähm, scharfe Waffen geht, äh, die Aufgabe nicht mehr bei Antifa, sondern da muss ähm, eine Struktur geschaffen werden, die gegen diese Neonazi-Strukturen vorgeht. Sorry, aber ich will niemanden dazu ermutigen, gegen Neonazis mitschaffen, also gegen Neonazis, die scharfe Waffen haben, vorzugehen. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt ja Vorstufen, also bevor Neonazis, ähm, ähm, ja, oder andersrum, es gibt Stufen, Stufen der Radikalisierung. Ähm, und ich finde, man kann schon sagen, dass es antifaschistische Konzepte gibt, die funktionieren und die helfen ähm, gegen Neonazis. Ähm, das geht los mit äh, klassischer Recherche und Outings. Ähm, Outings, im, ähm, ja, sei es beim Arbeitgeber, sei es im Wohnumfeld, sei es an der Uni oder ähnlichem mehr. Das, da gibt es mittlerweile mehrere belegte Fälle, dass das dazu geführt hat, dass Neonazis aus der Szene ausgestiegen sind, ähm, sich von der Szene verabschiedet haben. Es gibt aber auch ähm, die, ähm, ja, die Formen, die in den 90er Jahren angewendet wurden und die Zumindest an der einen oder anderen Stelle dazu geführt haben, dass es eben ähm, in, in, in bestimmten Stadtvierteln äh, einfacher war, sich äh, zu bewegen und sich ähm, nicht mehr, ja, dass man eben keine, keine Sorgen, keine Angst mehr vor Neonazis und deren Gewalt haben musste. Ja, das war damals Gewalt, ähm, die ausgeübt wurde. Ähm, ich, ich ahne so ein bisschen, ähm, worauf die Frage abzielt. Ähm, nämlich dass ja, dass ja militante Neonazis in Eisenach daran gehindert wurden, das zu tun, was sie machen, durch Antifaschisten und Antifaschistinnen, die aktuell vor Gericht stehen. Und ich finde ja, dass es notwendig ist, dass sich diese Gesellschaft mal damit beschäftigt, was diese militanten Neonazis eigentlich getan haben und gemacht haben, bevor es die Übergriffe von Antifaschistinnen gegeben haben soll und warum eigentlich nicht schon viel eher staatliche Strukturen eingeschritten sind. Also ich meine, ich weiß, warum staatliche Strukturen nicht eingeschritten sind, weil am Ende eben der Fokus nicht auf rechts liegt, sondern immer noch eher woanders. Aber ich finde es ehrlich gesagt mega krass, dass ähm, Personen wie Leon R. in Eisenach ungestört über Jahre machen können, was sie wollen, militante Kampfsportstrukturen aufbauen, ähm, Personen ähm, angegriffen werden, bedroht werden und niemand greift ein. Ähm, trotzdem es bekannt ist, trotzdem all die Informationen vorliegen, gibt es keinen, der ihn stoppt. Und dann ist aktueller Stand eines Gerichtsverfahrens, dass es Menschen gegeben haben soll, die ihn gestoppt oder die versucht haben, ihn zu stoppen durch die Ausübung, ja, durch einen körperlichen Übergriff. Ich finde ja, dass dieser Gerichtsprozess eigentlich ganz anders, ganz woanders die entscheidenden Fragen stellen sollte und sich mal die zuständigen Polizeibehörden ähm, als Zeugen laden sollte, vielleicht auch den Innenminister und dort mal fragen sollte, sag mal, warum habt ihr eigentlich nichts gemacht? Warum habt ihr diese Neonazi-Struktur nicht gestoppt ähm, und seid da nicht eingegriffen? Das, äh, das finde ich, es ähm, sollte gemacht werden. Ansonsten ähm, ich bin ähm, ja, ich finde es immer witzig, äh, welche Lieder äh, in der breiten Gesellschaft gehört werden. Ich hatte letztens mit einer ähm, sehr guten Freunden, erstes Gespräch darüber, alle feiern Danger Dan und alle feiern sein Album und das Lied, ähm, ähm, in dem äh, er sagte, äh, am Ende, wenn nichts anderes mehr äh, möglich ist, muss man halt auch zu militanten Mitteln greifen. Ähm, das singen irgendwie Millionen Leute mit, aber wer ein Neonazi wird dann mal, ähm, wird dann mal äh, geohrfeigt oder kriegt eine andere Grenze gesetzt. Ähm, da ist dann, also irgendwie ist das krass, da haut doch irgendwas nicht hin, ihr könnt doch nicht auf der einen Seite so ein Lied feiern und auf der anderen Seite ähm, Neonazis machen lassen, was sie machen, ohne mindestens den Staat und dessen Strukturen aufzufordern, diese Neonazis zu stoppen. Ähm, da haut für mich äh, irgendwas nicht mehr hin, so im, im gesamten Kontext. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, hey, Gewalt ist cool und weiß ich nicht was, aber ich weiß auch, ohne... Ohne Gewalt wäre in den 90er Jahren ähm, das Leben im Stadtzentrum in Jena ähm, nicht äh, so angenehm gewesen, wie es dann für mich und auch für andere ähm, gewesen ist, einfach weil Neonazis nicht mehr ins Stadtzentrum kamen. Und da würde ich mich freuen, ähm, wenn es heutzutage nicht mehr notwendig ist, diese Gewalt einzusetzen und anzuwenden, setzt aber voraus, dass die Strukturen, die das Gewaltmonopol innehaben, das Gewaltmonopol an der Stelle auch mal einsetzen und da stelle ich leider kontinuierlich fest, dass sie das viel zu selten ähm, machen ähm, und anstelle dessen viel zu häufig Neonazis äh, gewähren lassen. Wohin das führt, ähm, sieht man ja, äh, oder führen kann, sieht man ja im NSU-Komplex. Das schließt auch die letzte Frage aus dem Publikum an, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme. Und zwar... Stellt hier jemand die Frage, Katharina, an welchen Stellen braucht es momentan gesellschaftlichen Druck, um die Veränderung der Zustände, die den NSU möglich gemacht haben, voranzutreiben? Puh. Gesellschaftlichen Druck braucht es vermutlich überall. Und dann stelle ich gleichzeitig fest, dass die Leute, die diesen gesellschaftlichen Druck ausüben, überhaupt nicht... Ähm, die Kraft haben, um, ähm, um das sozusagen alleine weiter durchzuhalten. Ähm, naja, ganz ehrlich, es gibt gerade eine Koalitionsverhandlung auf Bundesebene. Da verhandeln SPD, Grüne und FDP miteinander. Ähm, SPD, Grüne habe ich gelesen bei Twitter, ähm, vom möglicherweise kommt ein Bundeskanzler bis hin zu irgendwelchen möglicherweise kommenden Ministern. Ähm, ähm, dass es kein, dass kein Schlussstrich gezogen werden darf, ähm, dass sie erinnern ähm, an die ähm, Opfer des NSU, dass Rassismus gestoppt werden muss. Und ganz im Ernst, ich erwarte, dass von diesen, dieser Koalition ähm, mehr kommt als nur Tweets. Ich erwarte, dass es, ähm, ein Beispiel, ähm, dass die Akten, die den NSU-Komplex betreffen, komplett offengelegt werden und komplett so zur Verfügung gestellt werden, dass entweder Untersuchungsausschüsse oder eben auch ähm, Wissenschaft, Journalistinnen und so weiter damit arbeiten können. Ich erwarte genauso, ähm, dass es endlich ein konsequentes konsequente Gerichtsverfahren, Strafverfahren gegen rechte Strukturen gibt. Ähm, ich möchte, dass es alle reden, nicht nur alle reden, ähm, alle sagen und finden richtig. Ich auch, dass es nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Ländern mittlerweile Antisemitismusbeauftragte gibt. Vollkommen zu Recht. Ja, die braucht es, die sind notwendig aufgrund des ähm, steigenden und eskalierenden Antisemitismus in Deutschland. Aber warum gibt es eigentlich keine Antirassismusbeauftragte? Jemanden, der nur dafür zuständig ist, ähm, sowohl Anträge als auch Gesetzesvorhaben, als auch ähm, ähm, ja, Vorhaben der, der kommenden Bundesregierung auf Rassismus zu überprüfen, der sozusagen Lobbyarbeit, Lobby ist. Lobbyist oder Lobbyistin direkt für ähm, Migrantinnen-Selbstorganisationen ist und deren Anliegen ähm, direkt auch mit reintragen kann ins Parlament. Warum gibt es das nicht? Nur als ein Beispiel. Ich erwarte ein Demokratiefördergesetz, das diesen Namen wert ist. Ich will aber auch, dass äh, insbesondere Migrantinnen-Selbstorganisationen endlich ähm, eine institutionelle Förderung bekommen. Weil was ich zumindest in Thüringen beobachte, ist, die ganzen Fördertöpfe, die so aufgelegt werden, ähm, die werden sehr schnell von, von den etablierten ähm, Organisationen, von Kirchen über, über Parität, über ähm, ja, sonstige äh, weiße Organisationen sozusagen abgerufen, weil die das können, weil die das wissen und die machen auch gute Sachen damit. Ich finde, es ist an der Zeit des... Ähm, Zumindest in Ostdeutschland, da ist es, glaube ich, sehr notwendig, Migrantinnen- und Selbstorganisationen eine feste finanzielle Förderung bekommen, um ihre Perspektiven endlich, ähm, nicht nur ihre Perspektiven, um ihre Arbeit machen zu können und dann davon ausgehend auch die Perspektive mit in die Politik reintragen zu können. Ähm, ich möchte, ich bin kein Fan normalerweise von Verboten, aber wenn ich mir anschaue, ähm, wie Neonazi-Strukturen ungestört ähm, Vereine gründen und dann noch eine Gemeinnützigkeit haben, ähm, Mittel einwerben, ohne dass irgendwas passiert. Ich, ich finde, irgendwann reicht es auch mal. Und ähm, nicht nur irgendwann reicht es auch mal. Ich finde, an, an der Stelle könnte der Staat, der ja sonst immer sehr gerne ähm, in der Lage ist und äh, auch entsprechend agiert, könnte er auch mal agieren und könnte ähm, gegen Strukturen vorgehen. Und ehrlich gesagt, ähm, mittlerweile muss man sagen, dass die AfD das ist, was im NPD-Verbot ähm, beschrieben wurde und was im NPD-Verbotsverfahren, was ja gescheitert ist, ähm, ähm, beschrieben wurde auch als, ähm, also wo bei der NPD festgestellt wurde, ähm, die sind nicht relevant genug, ähm, um sie zu verbieten. Ähm, bei der AfD muss man sagen, doch, die sind mittlerweile relevant. Ähm, das ist eine Partei, die in den ostdeutschen Bundesländern mit 20, 25 Prozent und in anderen Bundesländern mit irgendwas um die 15 Prozent einzieht. Und jetzt mal im Ernst, jetzt... Hallo, Frühwarnsystem, Verfassungsschutz, auf die gebe ich nichts, aber ähm, es gibt genügend zusammengetragene Belege und Beweise ähm, von WissenschaftlerInnen, von ähm, AntifaschistInnen ähm, zur, zum Agieren der AfD, zu deren Verbindungen in, in die militante Neonazi-Szene, ähm, über deren Ideologie. Ich verstehe nicht, warum man nicht sagt, es reicht und man entzieht ähm, der AfD ähm, sozusagen die finanzielle Grundlage und entzieht ihnen die Millionen, die sie jährlich bekommen, entzieht ihnen die Jobs, die sie Burschenschaften aus, ähm, ja, aus, aus äh, mega rechten Burschenschaften geben oder eben auch diese Personen aus der Identitären Bewegung geben oder Personen, die früher in der FAP waren, die früher bei Bladden Anna waren und und und. Ähm, dieser Staat finanziert gerade einen Komplettaufbau ähm, eines rechten bis militanten Neonazi-Netzwerkes mit äh, festen Gehältern jeden Monat, ähm, die natürlich diese Mittel dazu verwenden, um ihre, nicht nur um ihre Ideologie auszubreiten, sondern um dann auch irgendwann die Taten folgen zu lassen. Und ähm, ich finde, der, ähm, an der Stelle muss längst eine Grenze gezogen werden und ähm, alle Worte, die gesprochen werden, sind zwar irgendwie richtig, aber wenn keine Handlungen folgen, ähm, bringt es halt nichts. Von daher, ja, ich bin dafür, dass man äh, die AfD, den parlamentarischen Arm ähm, von Neonazis und Rechtsterroristen verbietet. Und ähm, ihnen damit, damit schafft man zwar nichts mehr klar, die äh, so und so viele Millionen Menschen ab, die diese Ideologie teilen, aber man entzieht ihnen eine finanzielle Grundlage, ähm, mit der sie, glaube ich, in den letzten Jahren... Sehr weit auch ihre Netzwerke ausgebaut haben. Und das ist dringend notwendig, das zu tun. Also, das jetzt nur an so ein paar Beispiele. Ich glaube, wir müssen an die wir müssen Forderungen ähm, an die kommende Koalition stellen. Ähm, und das andere ist, ich, ganz ehrlich, was hilft ist, solidarisch untereinander zu sein, ähm, sich zusammenzuschließen, zusammenzuarbeiten und ähm, bei allem sich bewusst zu machen, am Ende um Ista Bicharaño wieder anzuschließen, am Ende kann man sich nur auf Antifaschistinnen und Antirassistinnen verlassen. Man kann sich nicht auf diesen Staat verlassen, nimmt nichts davon, die richtigen Forderungen an die richtige Stelle zu transportieren. Aber die Hoffnung, dass dort dann auch eine entsprechende Umsetzung passiert, ist auch bei mir sehr gering. Deswegen, ich verlasse mich dann am Ende wahrscheinlich doch wieder nur auf antifaschistische und antirassistische Gruppen. Ja, vielen Dank auch hier für die Einschätzung, zumal es ja, wenn ich deine These auch richtig verstehe, seit etwa 2013 mit dem Aufkommen oder mit dem Erstarken, mit der Gründung der AfD auch nochmal zu einer Radikalisierung einer, wenn man so will, neuen Generation von Nazis gekommen sind. Dazu kann man sicherlich auch bei dir nochmal ähm, mehr nachlesen oder dazu finden. In Anbetracht der Zeit kannst du vielleicht nochmal die AntifaschistInnen, die uns zusehen, noch mal vielleicht kurz mitgeben, was dich, die ja selbst auch auf Todeslisten von Nazis steht, motiviert eigentlich weiterzumachen. Na ja, ähm. man hat keine ähm, andere Wahl. Ja, ach nee, ich glaube doch. Natürlich, wir haben alle immer irgendwie eine Wahl, ähm, aber. Ähm. Keine Ahnung, ich habe ich hab halt in Israel in so einem Elternheim gearbeitet und da haben mir Holocaust-Überlebende gesagt, wir, wir, wir müssen ihr, wir müssen dafür etwas tun, dass sowas nie wieder passieren darf. Und ähm, das klingt immer so groß in den Worten. Ähm, und für mich war aber klar, wenn ich denen das verspreche, dann muss ich das Versprechen auch halten. Ähm, und dazu kommt dann, ich glaube, Antifaschist und Antifaschistinnen, ähm, ist man nicht nur für einen, einen Zeitraum, sondern man ist es am Ende das ganze Leben lang. Und ähm, das bedeutet auch, ähm, von vornherein zu wissen, wir müssen durchhalten. Es ist kein Kampf, der innerhalb von wenigen Tagen oder innerhalb von wenigen Jahren ähm, ähm, sich erledigt hat, sondern das ist ein Kampf, der ähm, das ganze Leben zu führen ist, weil es geht ja nicht nur darum, ähm, Neonazis möglichst klein zu halten und über diese aufzuklären, sondern es geht ja um viel mehr. Es geht ja ähm, darum, eine Gesellschaft äh, zu bekommen, in der Menschen, egal äh, wie sie aussehen, was sie leben, lieben, ähm, sein können, ohne angegriffen zu werden, ohne verletzt zu werden, ohne diskriminiert zu werden und insofern kämpfe ja nicht nur gegen etwas, und ich glaube, wir kämpfen nicht nur gegen etwas, sondern wir kämpfen ja auch für etwas. Und dieses für ähm, ist ja dann schon wieder was, was Kraft geben kann. Und ganz ehrlich, in diesem Ganzen gibt mir am meisten Kraft, zu wissen, dass es ähm, antifaschistische Strukturen und Gruppen gibt, die, die den Kampf an anderen Stellen ähm, genauso führen und wo ich weiß, ich kann mich auf die verlassen, ähm, auch wenn ich die im Einzelnen vielleicht noch nicht kenne und vielleicht auch nie kennenlernen werde. Aber ich weiß, ich kann mich auf diese Leute verlassen und ich hoffe, dass die Leute wissen, sie können sich auch auf mich verlassen. Und ähm, dass wir sozusagen versuchen, ähm, gemeinsam ähm, an den unterschiedlichen Orten und mit den unterschiedlichen Mitteln, die wir haben, ähm, diesen Kampf für eine bessere Gesellschaft fortzuführen und ähm, unsere, unsere Strukturen immer weiter äh, versuchen zu erweitern. Bedeutet, was ja jetzt schon in, in einigen Teilen gelungen ist, ähm, raus aus der weißen deutschen Blase und ähm, versuchen Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ähm, mit, nicht nur mit aufzunehmen, sondern mit den, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Da auch ähm, ähm, die Perspektive ernst zu nehmen und die Kämpfe mit zu unterstützen. Und ich glaube, das gibt am Ende Kraft, ähm, zu wissen, man macht das ja nicht alleine, sondern da machen ganz viele Leute an unterschiedlichen Stellen mit. Es gibt Leute, die machen das in Gerichtszellen, die Nebenkläger und Nebenklägerinnen. Es gibt Leute, die machen das ähm, auf den Straßen. Es gibt Leute, die machen das am Rechner ähm, mit Recherchen. Es gibt Leute, die machen das in der Schule, an der Uni ähm, oder weiß ich nicht wo. Oder eben am Arbeitsplatz. Und dann gibt es auch Leute, die machen das im, äh, ja, im Kulturbereich und, und, und. Es gibt ja überall gibt's ja diese Leute. Und dieses Wissen, man macht es nicht alleine, sondern ähm, es gibt da noch einige, viele andere, die mitmachen. Das hilft. Und ansonsten bin ich ein Fan davon, sage ich jedes Mal, Leute, organisiert euch positive Momente. Das macht niemand anderes für uns als wir selber. Also sorgt dafür, dass ihr auch... Ähm, Mal ein gutes, einen guten Abend habt, nicht nur immer jeder einzelnen Nazi-Demonstration hinterher. Ähm, so wichtig das ist, manchmal ist es wichtig, einen Abend mit äh, Leuten zu verbringen, die einem gut tun. Und ähm, sei es einen Schnaps zu trinken oder, keine Ahnung, einen Kaffee oder einen Tee, sich was Gutes tun. Ähm, diese positiven Momente werden, wenn wir selber nicht darauf achten, immer seltener werden. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass Menschen die mit uns den Kampf führen könnten, auf der Strecke bleiben. Und äh, ich glaube, dafür sollten wir sorgen, dass niemand auf der Strecke bleibt ähm, und dann lieber mal ähm, einen Abend für was Gemeinsames äh, organisieren, wo man zusammen lachen kann und sich auch freuen kann, ähm, um dann wieder die Kraft zu haben, diese Kämpfe zu führen. Das, äh, das ist mir schon so ein Herzenswunsch. Also achtet achtet auf euch und achtet auf äh, die Menschen neben euch. Herzlichen Dank, Katharina könig preuß für diese sehr interessanten Einblicke und Einschätzungen. Ihr hört nächste Woche bei Ausnahme und Zustand, seht ihr hier meine Kollegin Daphne Weber, zum Thema Ampelkoalition. Wir freuen uns auf euch und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.